Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 59, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, Drucks. 19, 19, Wer den Beschlussempfehlungen seiner Zustimmung gibt, bitte ich das Handzeichen. Das ist CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? – Die FDP. Dann sind die Beschlussempfehlungen so angenommen.